Kinder und Jugendliche gehören zu den schwächsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Sie können sich aber nicht wehren, sie können nicht für ihre Rechte kämpfen. Darum hat das Rechtssystem Instrumente vorgesehen. Artikel 11 der Bundesverfassung schützt die Rechte der Kinder und Jugendlichen, die UNO-Kinderrechtskonvention und eben die Europäische Menschenrechtskonvention mit einem besonderen Instrument, nämlich dass man an das Gerichtshof in Straßburg gelangen kann, um für die Rechte und den Schutz der Kinder einzustehen, wenn das doch einmal in der Schweiz nicht der Fall ist. Und das ist ein wichtiger Schutz für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Den möchten wir unbedingt beibehalten und darum engagieren wir uns gegen diese Initiative. Wir, das ist der Dachverband von 60 Kinder- und Jugendorganisationen in der Schweiz.